Wir wollen einen Kredit aufnehmen. Die Kreditsumme soll 25.000 Euro betragen, die Laufzeit 288 Tage. Und jetzt haben wir hier drei Angebote vorliegen von drei unterschiedlichen Banken. Die verlangen jeweils einen unterschiedlichen Zinssatz und zwei von diesen drei Banken verlangen auch einen Disagio. Den Disagio kennen wir schon. Das ist ein vorausbezahlter Zins, der den Nominalzins niedriger macht und bei der Kreditaufnahme fällig wird. Und zählt damit auch zu den Kreditkosten. Wir wollen uns jetzt für ein Angebot entscheiden, das heißt den für uns besten Kredit heraussuchen. Da reicht es jetzt nicht nur auf den Zinssatz zu gucken, sondern wir müssen auch den Disagio hier mit einberechnen. Wir schauen uns mal das erste Angebot an von der Hausbank Würzburg. Die bieten hier einen Zinssatz und eine Disagio von jeweils 2%. Der Desarge hat zunächst mal zur Folge, dass wir nicht die 25.000 Euro auf das Bankkonto ausbezahlt bekommen, sondern der wird ja gleich abgezogen, das heißt wir berechnen 2% von 25.000 macht 500 Euro, das heißt aufs Bankkonto landen dann nur 24.500 um die Kreditkosten zu ermitteln, berechnen wir die Zinsen mit der uns allseits bekannten Zinsformel, das heißt die 25.000 mal 2 mal 288 geteilt durch 100 und 360. Das macht dann 400 Euro, ich addiere die 500 Euro des Agio und damit habe ich jetzt die Kreditkosten, das heißt die Kosten für diesen Kredit betragen 900 Euro. So, für den ersten Vergleich eignet sich das ganz gut, dass ich mal weiß, wie hoch äh, sind denn die Kreditkosten. Wenn ich jetzt aber andere Kredite hernehme und die miteinander vergleichen möchte, die sind ja immer recht unterschiedlich. Die haben einen anderen Zinssatz, die haben einen anderen Disagio. Daraus folgt ein unterschiedlicher Auszahlungsbetrag, unterschiedliche Kreditkosten. Und für all das eignet sich ein Prozentsatz besser, um Kredite miteinander zu vergleichen. Und dazu gibt es den effektiven Zinssatz. Dazu nehme ich erstmal den nominalen Zinssatz, die Formel dazu und passe den jetzt an. Und zwar nehme ich jetzt nicht nur die Zinsen, die anfallen, sondern ich muss ja die gesamten Kreditkosten berücksichtigen. Und ich nehme nicht das Kapital, sondern das, was ähm, letztendlich ja relevant ist, nämlich das ausgezahlte Kapital auf dem Bankkonto. Ich setze die Werte dann mal ein. Also Kreditkosten sind 900 mal 100 mal 360, geteilt durch den Auszahlungsbetrag 24.500 und die Laufzeit 288. Und das macht dann einen effektiven Zinssatz von 4,59%. Wir haben jetzt hier nochmal die drei Angebote vorliegen. Den ersten haben wir jetzt schon berechnet. Bei der Direktbank Bayern, die verlangen keine Disarcio. Das heißt, hier werden die vollen 25.000 Euro ausbezahlt. Das heißt, die Kreditkosten sind dann die anfallenden Zinsen. Dazu jetzt die folgenden zwei Aufgaben. Erste Aufgabe den effektiven Zinssatz der Direktbank und der Sparbank zu berechnen und die zweite Aufgabe, nämlich auf Grundlage des effektiven Zinssatzes zu entscheiden, welches Kreditangebot nehmen wir an.